Hallo, mein Name ist David Will und ich reite jetzt die dritte Saison als DKB-Teamathlet. Bislang waren meine größten Erfolge als Einzelreiter, dass ich das Weltcup-Springen in Zerturgen-Bosch mit Kolorit gewonnen habe und äh, den Nationenpreis in Wellington in Amerika. Meine Ziele für, für den Rest der Saison ist, äh, weiter in der Riders-Tour und äh, in der Global Champions-Tour Punkte zu sammeln und äh, dort eben im Endklassement äh, irgendwo vorne mit dabei zu sein.